Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin stinke, stinke sauer. Wirklich, so rasend war ich schon lange nicht mehr, denn ich habe vor mehreren Wochen, fast schon Monaten etwas bestellt. Das ist nicht angekommen, dann ist es zurückgegangen, dann kam es wieder, dann ist es zum Zoll und hier, jetzt ist es da, ich habe heute eine komplette neue Make-Up-Kollektion von Make-Up Revolution, die mich persönlich... Tatsache, das erste Mal so ein bisschen angesprochen hat. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Tee. Wir haben eine, eine der größten Lidschattenpaletten, die ich jemals gesehen habe. Wir haben krasse Liquid Lipstick, optisch zumindest. Mascara, wir haben einen Beauty Sponge und wir haben Liquid Eyeshadows. Wir werden heute einen Look schminken. Allerdings gibt es dieses Mal so einen kleinen, ja, ein kleines Add-on, denn ich bin ehrlich, ich habe gar keine Ahnung von Game of Thrones. Wir haben jetzt erst angefangen mit... Der ersten Staffel sind bei Folge 4. Deswegen habe ich mir jemanden dazugeholt, der wirklich Game of Thrones studiert hat. Und das ist niemand geringeres als Danny. Danny hat äh, Game of Thrones studiert. studiert. Falls ihr den nicht kennt, das ist mein Verlobter. Die meisten von euch werden ihn aber mit Sicherheit schon kennen. Freust du dich? Ja, ich bin immer der... Der Elastischere von uns beiden, <lacht> Freunde. Herzlich willkommen hier auf Maxim's Kanal. Ich freue mich, dass ich hier bin nach so langer äh, Zeit. Ich habe ein Katzenhaar in die Menge geworfen, um euch alle zu begrüßen. Haben wir jemals schon mal hier zusammen Nein, gedreht? wir haben, glaube ich... Äh, wir sehen, haben nur Fotos gemacht hier. Ich glaube auch nicht, dass wir dieses Jahr überhaupt schon mal zusammen getroffen haben. Doch, doch, haben. doch, haben wir schon. Ne? Aber jetzt bin ich hier und das ist gut, weil wir werden nämlich heute gemeinsam... Game of Thrones rejekten und uns äh, hier schminken und ich werde euch alles erzählen. Ähm, es gibt einige Dinge, die sind ziemlich schlecht. Es gibt wenige Dinge, die sind ziemlich gut. <lacht> so wie es oft im Leben ist, Freunde. Und es gibt was zu gewinnen. Absolut. Ihr kennt es und wir freuen uns darüber auch. Und diesmal haben wir uns wirklich was ganz Besonderes ausgedacht. Anstatt vielen Gewinnspielen in jedem Video wollen wir euch weniger, aber dafür durchdachte haben, die auch für viele erreichbar sind und deswegen darfst du einmal erklären, wie es funktioniert. Oh, ähm, ihr habt die Möglichkeit, heute hier bei Maxim zwei coole Sachen zu gewinnen. Es werden insgesamt fünf Teilnehmer ausgelost. Wir haben einmal die alte Palette von Maxim und Catrice und die neue, die alte, die ist sowas von weg, die könnt ihr bei Ebay für 500 Euro ersteigern, <lacht> ihr kriegt sie bei uns aber umsonst. Fünf Leute können beide Paletten gewinnen und dazu müsst ihr nur eine ganz, ganz Kleinigkeit machen. Ihr müsst natürlich dieses Video schauen, Maxims Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt und dann verlinkt euch Maxim meinen werten Kanal, einmal oben, einmal unten, irgendwo wird er sein und da ist heute auch ein Video online gekommen, auch zu dem Thema Game of Thrones Make-up. Ich habe Maxim gestorben Schmick und dort Freunde, und dort müsst ihr Emojis sehen. Ihr kennt das schon. Und natürlich auch meinen Kanal abonnieren. Und wenn ihr beide Kanäle abonniert habt, sagt man Kanäle? Kanäle. Wenn ihr beide Kanäle abonniert habt, dann habt ihr die Möglichkeit mit äh, zu gewinnen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Auf meinem Kanal gibt es auch viermal in der äh, Woche Videos. Maxim ist auch meistens so mit dabei. Wir kaufen ein, wir gehen raus, wir machen all die Dinge, die wir hier im Make-up-Studio nicht machen. Wenn ihr wissen wollt, wie unser Privatleben wirklich ist, dann ja. das findet ihr wirklich alles auf Dannys Kanal. Ja. Wir nehmen euch über überall mit hin, wir diskutieren alle Probleme dort aus. Ja. Ein paar Kanäle ja mittlerweile schon thematisch zum Großteil geworden ja. und sehr sehr spannend. Alle Teilnahmebedingungen sind für euch unten in der Infobox verlinkt. Schaut da also gerne bei Danny vorbei und lasst ein bisschen Liebe auf seinem Kanal. Die Kollektion ist aber nicht die erste Game of Thrones Kollektion von Make-Up Revolution. Ich? Nee, es gab schon mal welche, aber dann war es gibt auch parallel zu dieser schon wieder eine andere. Ehrlich gesagt, ich blick's nicht mehr und das ist auch der, das Problem, was wir in der Beauty-Community haben mit Make-Up Revolution, dass alle drei Tage irgendwas Neues rauskommt. Du hast das erste Teil schon gezeigt. Das fand ich echt süß, weil das ein extra angefertigtes Produkt war. Ja. Und zwar gab es das mit einem Beauty-Sponge. Ich habe noch nie einen Beauty-Sponge von Make-Up Revolution getestet. Dabei ist aber ein Schwammhalter wo man den Schwamm reinstellen kann. Total unnötig, aber trotzdem eine coole Idee. Total. Den werde ich jetzt ausprobieren. Und währenddessen kannst du gerne mal so ein bisschen über Game of Thrones berichten. Boah, es gibt so viel zu erzählen. Ich denke mal, viele von euch werden natürlich Game of Thrones lieben. Und hier die erste Frage an euch, die ihr bitte in die Kommentare äh, beantwortet. Was findet ihr besser? Die Game of Thrones früheren Staffeln 1 bis 8. Hier ist nicht wichtig, welche Staffel, sondern... Die frühere Game of Thrones Staffel, Staffel oder äh, die neue House of Targaryen. Was findet ihr besser? Ähm, ich werde mich dazu jetzt hier öffentlich lieber nicht äußern. <lacht> nicht, dass ich äh, noch einen kleinen Dragonstorm bekomme. <lacht> das ist einmal der Schwamm. Der ist sehr, sehr weich. Wie gesagt, ich kenne die Make-Up Revolution Schwämme-Tatsache noch gar nicht. Aber Danny wird keine Foundation machen. Deswegen mache ich das einmal schnell. Klopfst du dir wieder die Produkte ins Gesicht. Ja, ach, das geht schnell. Ich will einfach nur eine vernünftige Base haben. Er fühlt sich tatsächlich nicht ganz so weich an, wie ich es gewohnt bin vom Beauty Schwemm. -hmm. Er stinkt aber nicht. Das ist schon mal ein sehr, sehr. Was machst du den ganzen Tag hier unten? Ja, es gibt, ich habe, heute kam ein Paket an von Pinseln äh, von einer Marke, von der, über die wir hier recht selten mehr sprechen. Und das stinkt, das stinkt bestialisch. Das ist in Ordnung, wenn man sie wäscht. Aber beim Schwamm bin ich da ehrlich gesagt immer so ein bisschen ähm, pingelig. Der arbeitet das Produkt recht gut ein, saugt jetzt auch nicht zu viel Produkt auf. Ist halt ein make up schwamm Ich bin eh so ein bisschen der Meinung, bei äh, Merchandising-Produkten von Film, es gab ja auch von Friends und von Desperate Housewives und alles Mögliche. Aber ich habe damit trotzdem ein kleines Problem. Jetzt stellt euch mal vor, ihr kauft euch diese Palette und ihr sagt, boah, das ist der letzte Shit, das ist so super. Und dann ist die Palette aber aufgebraucht, dann gibt es sie ja nicht mehr. Aber das ist das typische Beauty-Problem bei Limited Editions, dass das halt schnell ausverkauft sein soll. Das ist, äh, dass es weg ist. Auf jeden Fall gibt es hier richtig viel zu entdecken. Wir werden euch die gesamte Palette zeigen, die ganzen zusätzlichen Produkte. Maxim hat es ja schon erzählt, er hat sehr lange auf die Produkte gewartet. Das ging in den Zoll. Das hat dann nochmal 90 Euro gekostet. Also das war wirklich ein sehr, sehr teurer Spaß. Und ich glaube, dass Maxim das auch ein bisschen mir zuliebe durchgezogen ja. hat, weil er ganz genau weiß, dass ich Game of Thrones schon sehr mag. Ich habe sogar diese... Hölzerne Collector's Edition mit den holzernen Einschiebern super schön. Die ist cool, äh, ja. Die hat aber auch ordentlich Kohle gekostet. Und letztendlich wo gucken die Game of Thrones nicht über die tolle Collector's Holzbox, sondern wir gucken sie über einen Streaming-Anbieter. Ja. Ähm, aber gut, das kann man halt dann sammeln und sich hinstellen. Und in 20 Jahren ärgert man sich, dass man mal 400 Euro für so eine blöde Collector's Edition <lacht> ausgegeben hat. Aber sie ist für die Ewigkeit, Freunde, sie ist aus Holz. Das stimmt. Ich mache einmal kurz meine Base fertig. Schwamm ist normaler Schwamm. Ich kann da jetzt nichts krasses feststellen. Ist okay. Alright, die Base ist einmal drauf. Wie gesagt, ist völlig in Ordnung. Jetzt wird es aber spannend. Ich weiß, viele von euch lieben sowas, viele hassen es aber auch. Was denn? Das hier. Oh. Das Schneidebrett. Schaut mal, Freunde, die Karte von Westeros, das ist quasi die Palette. Und ja, das ist Westeros. Und das ist das Interessante, dass genauso, ich habe nämlich schon mal geschmummelt genauso auch die Farben eingeteilt sind. Was ich persönlich auf dem ersten Blick total blöd finde, ist, dass nicht alle Farben Namen haben. Ja. Ähm, oder? Also, ich habe da gleich eine Meinung. Ja. Hast du sie auch schon hier? Ja, ich habe sie auch schon. Also schaut euch gerne mal die Farben hier mit an. Was man sieht, ist, die Palette ist riesengroß. Also... Das ist so lang wie mein ganzer Arm, das sind locker 60, 70 Zentimeter, extrem groß, aber dafür auch eine Vielzahl an Farben. Was, jetzt, was du jetzt gerade meintest, ist, dass nur 1, 2, 3, 4, ja, aber. Mhm. 5, mhm. 6, 7, aber. 8 Farben vielleicht benannt sind. Ich verstehe auch jetzt, warum. Es sind nämlich, also das wird Maxim nicht verstanden haben, weil Maxim die, ähm, die Serie noch nicht geguckt hat, noch nicht ganz, aber ich verstehe das. Du blendest es ja ein, ne? Ja. Also es sind ja viele, viele, also nüchternere Farben, sage ich mal, und dann gibt es ganz intensive Farben mhm. und das sind tatsache die Häuser, die relevanten Häuser in Game of Thrones und um mit den jeweiligen Farben der Häuser, wobei zum Beispiel Winterfell ist blau, das ist jetzt die große Frage, warum sollte blau die richtige Farbe sein? Ich hätte mehr so an, an so ein Schwarz gedacht, wobei da könnte man auch denken, das ist die Nachtwache schwierig. Aber mhm. ähm, so ist es erklärt, dass, und so verstehe ich das, hier äh, Königsmund, King's Landing ist orange. So also das passt, schön. ja? Äh, es ist halt, die also dass die Farbe der Lannisters, wenn man jetzt über die Lannisters spricht, das ist rot und das haben wir hier bei, Lannis, ähm, bei, bei Lannisport, da haben wir das tatsächlich. Mhm. Sunspear, Sunspear ist Da hätte ich tatsächlich ein schönes Gelb genommen. Also ich finde, bei den Farben hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen können. Das ist so meine Meinung. Dragonstone ist jetzt lila. die äh, werden sich was dabei gedacht haben. Weißhafen ist äh, grün. Auch das ist aus meiner Sicht nicht so sind von Old Town, das ist äh, hellgrün. Also man hätte vielleicht ein bisschen die Farbe der Häuser anpassen können. Das passt eigentlich nur bei Lennisport. Aber ansonsten, mein Gott, wir, wir wollen nicht gleich meckern. Äh, es ist auf jeden Fall eine riesengroße Range an Farben, die ihr bekommt. Das finde ich jetzt schon mal schön. Wo hat man schon mal so viele Farben? Wie viele sind das? Ach, 48. 48 Farben. Die ist schon sehr neutral gehalten. Hat aber, und das ist sehr, sehr selten, das möchte ich auch bitte einmal loben, es sind nicht nur eine Pop-of-Color-Farbe mit drin, sondern es sind wirklich ein paar mehr. Man hat aber eine Vielzahl, um spannende Looks zu machen oder um Basic Looks zu machen. Eine Sache will ich euch dazu aber noch zeigen. Das war nämlich nicht alles, was es für die Augen gab. Es gab nämlich noch das hier. Und das war eigentlich der Auslöser, warum ich das gekauft habe. Das sind Liquid Eyeshadows. In Schwarz, in Silber und in Gold. Und die sind recht spannend, das ist halt nicht so ein klassisches äh, Lidschatten-Merchandising-Produkt, sondern wirklich ein bisschen durchdacht und das finde ich wirklich gut. Das sind schon coole, leuchtende Farben, das sehe ich auch so. Ich hätte hier tatsächlich mir die eine oder andere Benennung gewünscht, aber mein Gott, mein Gott. Wir haben euch mal ein bisschen näher rangeholt und schauen jetzt einfach mal, wie die Texturen sind. Und ich starte jetzt mit irgendeiner Farbe, die hier drin ist, weil äh, die sind ja nicht alle benannt. Und ich starte jetzt auch mit irgendeiner Farbe, die hier drin ist und habe gar keine Ahnung wie. Ich habe hier meinen kleinen Giacomo. Ähm, darf man den auch noch zeigen? Ja. Meinen kleinen Giacomo-Spiegel. Du fängst gleich mit dem Schimmer an. Also ich mache euch mal einen Look, der mich so ein bisschen jetzt an Game of Thrones erinnert oder der mich so ein bisschen inspiriert. Der wird tatsache sehr, sehr dunkel und sehr, sehr intensiver. Ich glaube, also das ist das, was ich... Damit assozi assoziiere bis jetzt sehr dunkle Töne, viel, viel rote Töne. Das ist halt, das hätte auch eine Disney-Kollektion sein können, wenn ich ehrlich bin. Game of Thrones ist eine klasse Serie. Die Bücher sind natürlich auch phänomenal. Wer sie gelesen hat, schreibt das gerne mal in die Kommentare, ob ihr mehr Team Bücher oder mehr Team Serie seid. Aber zum Abschalten ist natürlich so ein Buch auch was Schönes. Auch jetzt habe ich wieder das Augenproblem. <lacht> das habe ich schon wieder jetzt, der kann ich schon wieder nicht zwinkern Was mir auffällt, ist, dass ich wirklich eine Vielzahl an verschiedenen... Farbabstufungen habe. Ich muss halt immer so ein bisschen schauen, weil es halt sehr, sehr viele sind. Aber ich kann zum Beispiel den dunkelgrünen Ton mit dem gräulicheren Ton ausblenden und habe dann recht weichen Blend. Also das will ich nicht kritisieren, dass hier zu viele Farben drin sind. Ich glaube, wenn man so eine Palette hat als Game of Thrones Fan, dann ist das etwas, um was Schönes mitzumachen und auch eine Vielzahl an Look zu machen. Weil das ist ja etwas, was wir immer stark kritisieren, dass es zu wenig Farben sind. Wie findest du es schon? Oh, es ist gut pigmentiert. Welchen Ton, welcher Ton war das? Das ist Gulltown. Gulltown. Also die, die stauben ein bisschen die Palette, ne? Äh, nicht alle Farben, aber die blauen Töne stauben. Ist, ich weiß gar nicht, ob sie vegan ist. Äh, Pressed Pigments sind es auf jeden Fall. Das mhm. heißt gepresste Pigmente. Gepresste Pigmente. Also steht jetzt nicht drauf, ob es vegan ist. Ich blende es euch ein, falls es so ist. Aber das ist bei Blautönen immer sehr, sehr schwierig, die nicht pudrig hinzukriegen, wenn sie vegan sein sollen. Die Farben sind schön, Freunde. Schaut mal. Ich habe jetzt ein bisschen gemischt mit Winterfell und Gulltown ich muss wirklich sagen, ich finde dieses Blau wunderschön. Also ich, no, no tea, no shade gegen dich. Mich? Ja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass du damit machst, weil wenn du die Farbe gut aufs Auge kriegst, dann ist die Farbe gut. Man kann mit der, also das finde ich jetzt persönlich, mit 48 Farben kann man wirklich eine Menge zaubern. Und sie war gar nicht so teuer. Ich meine sogar, dass sie gerade reduziert ist. Ich habe meine Matten-Shade benutzt. Ich will jetzt mal ausprobieren. Wie dieser Liquid Eyeshadow in schwarz funktioniert. Ich bin ja ein großer Fan von schwarzen Liquid Lipsticks. Schön. Und äh, von schwarzen Lidschatten. Oh. Ihr habt so ein Liquid Lipstick-Füßchen hier dran. Es riecht nach nichts. Ich gebe mir das jetzt erstmal auf. Geht den... auf die Lippe? Nee, aufs Auge. Hab ich schon äh, auf den Handrücken. Sehr, sehr deckend. Oh, was macht man damit? Auf die Augen geben. Aber da hast du doch gerade Farbe drauf gemacht. Ja, aber ich will ja ein Smoky Eye machen und das tupfe ich mir jetzt einfach mal. Ein rauchendes Auge? Mhm. Bei Liquid Eyeshadows das ist es immer so ein bisschen tricky, die schön aufzublenden. Der ist aber extrem deckend. Also das merke ich sofort. Und der trocknet auch recht schnell an. Und den verblende ich so ein bisschen. Es geht. Bin ganz überrascht. Ich überlege, was ich jetzt noch weitermachen kann. Ich habe ja schon wirklich äh, zwei, drei Farben drauf. Ja, du könntest zum Beispiel den silbernen ans Innerkorner setzen. Das ist eine Sim äh, inner. das, Den inneren Augenblick. Aber da habe ich ja schon die Farbe Gold reingemacht. Ach so, nur dann lass es. Aber ich muss ja noch was schminken. Du kannst an deinen unteren Wimpern noch gehen mit einer Farbe, mit dem Pink zum Beispiel. Oh. Also das ist halt immer eine gute Möglichkeit, um schwarzen Lidschatten auch sehr, sehr deckend hinzukriegen. Mit einem Liquid-Eyeshadow erst zu arbeiten und dann nochmal mit einem matten schwarzen Ton rüber rüberzugehen. Extrem. Ich muss gut. Ja ich muss ja wirklich sagen, ich habe mir noch nie so viel Mühe gegeben wie heute. Ich bin wirklich konzentriert für euch, einen richtig guten Look zu machen. Und Freunde, ich muss es nochmal erwähnen, das Video auf meinem Kanal mit Maxim ist wirklich sehr, sehr lustig. Ja. Die Paletten, die ihr dort gewinnt, die gibt es so gar nicht mehr. Wobei doch die erste, die zweite Kollektion die gibt Die zweite gibt es noch, gibt's noch. Aber die ersten nicht. Das ist schon was ganz Besonderes. Und ich freue mich natürlich auch über jedes Abo, um ja. die Familie zu vergrößern. Muss ja, auch. also das ist ja wirklich das Schöne bei Dennis Kanal, dass wir dort einfach auch nochmal viel ungeschnittener sind teilweise, wenn wir die Videos auf Dennis Kanal drehen, ist da nie eine Schnittkante drin, weil wir da so offen reden. Also, ich muss sagen, ich liebe diesen schwarzen Liquid Eyeshadow, weil der sehr, sehr dunkel ist und nicht so schwierig ist auszublenden. Ja, das ist, also ist das meine Lieblingspalette. Ja. Außer natürlich die von Max, und ist auch toll. Aber die, also ich finde, ich find, mein Gott, ich bin da so, bin da so Verbraucher, so, so käuflich. Ich sage halt, das Game of Thrones ist cool. Da gibt es mir schon auch die einen anderen, die sagen, die Game of Thrones ist Kacke. Ja, aber dafür bin ich ja da, um die Qualität auch noch mal zu bewerten. Und da muss ich sagen, das ist wirklich ja, nichts Schitzelt. <lacht> ja und Schitzelt immer ein bisschen. Entschuldigung, <lacht> wollte ich oder? Alles gut. Und das, das finde ich gut und das ist Tatsache selten bei diesen Merchandising-Produkten, dass die wirklich gut sind. Ich gebe mir jetzt noch ein, ein rotes Anderei ähm, und benutze dafür die Farbe Lannister, wobei mir die wahrscheinlich ein bisschen. Ja, die ist. Sind wir mal ehrlich, die Lannisters sind ja nun wirklich kacke. Freunde, jetzt will ich von euch wissen: äh, Team Lannister oder Team Stark? Also, jetzt was anderes nicht, nur die beiden. Ich glaube, Team Stark wird gewinnen. Kleiner Pro-Tipp, wenn ihr den am unteren Wimpernkranz benutzt, lasst ihn kurz am Pinsel trocknen, bevor ihr dann den ausblendet. Sonst läuft er euch in die Fältchen. Aber das ist schon krass. Also ich liebe diese grungy Eye Looks. Oh, du siehst aber gut aus. Warum machst du so einen schwarzen Look? Ja, weil ich den schwarzen Liquid Lipstick, äh, Liquid Eyeshadow probieren wollte. Geht wir heute noch auf eine Gothic Party? Ja. Also oh. der schwarze Liquid Eyeshadow ist phänomenal gut. Wirklich krass und tiefschwarz und der lässt sich halt. Sehr, sehr gut einarbeiten. Ich will unbedingt noch ähm, den silbernen probieren als Alt Topper. Dafür gebe ich mir den jetzt auch so ein bisschen auf den Handrücken. Ja, das ist wirklich nur so ein Topper. Also der ist jetzt nicht krass pigmentiert, aber halt dafür gut um mit dem Finger. Ich habe mal gelesen, dass es immer unhygienisch ist, wenn man das mit dem Finger macht. Ja, du hast ja die Hände gewaschen vorher. Ja. Kannst du dir auch noch aufgeben? Wurde? Hm, vorne vielleicht, ein bisschen als Topper. Auf die Nase? Nee, auch nicht auf die Nase, nicht ins Gesicht. Silber oder Gold? Äh, nimm Gold, das passt besser zu deinem Look. Dann frage ich halt unsere Lieblings-Community, findet ihr, dass Danny ein bisschen was dazugelernt hat? Und ihr wisst, ich lese eure Kommentare. Schreibt gerne das stimmt. rein, Schreibt gerne rein, äh, ob ihr mit der Meinung seid, ob Danny ein bisschen zugelernt hat. Ich bin der Meinung, ja, es ist wirklich schon ein bisschen schöner. Hat er wirklich, hat er wirklich, weil, wenn wir mal auf einem Event sind oder so und dann ein paar Beauty-Mäuse treffen, dann kann der nie wirklich, auch thematisch immer super, der ist immer voll im Bilder. Okay, wir haben hier ein Abschminktuch und ihr seht, also der schwarze, man muss schon echt reiben, um den abzukriegen. Also Eyeshadow-Palette wirklich, wirklich gut. Muss ich sagen, bin ich überrascht, es wird mit Sicherheit auch mal eine Farbe geben, die jetzt vielleicht nicht ganz so krass ist. Ich persönlich mag es aber. Ich habe ja schon gesagt, meine Meinung ist nicht so objektiv. Äh, die ist halt tatsächlich ein bisschen von Game of Thrones ähm, beeinflusst. Ich finde die Palette gut. Ich verstehe die Farben, wie gesagt, zum Teil nicht so, aber das ist jetzt auch mein Ding. Also ich persönlich glaube damit, äh, glaube daran, dass wenn jemand die äh, Palette hat, kann jeder damit einen Look zaubern. Also man kann damit unendlich viele Looks zaubern aufgrund von 48 Farben. Wie teuer war denn nur die Palette? Äh, habe ich jetzt nicht im Kopf, so um die 30, 40 Euro. Das ist auch nicht viel das für. Ist, nicht viel für ist, ist, wirklich, ist wirklich in Ordnung. Ja. Wir das haben Liquid Lipsticks, cool. drei Stück. Und da finde ich die Namen wirklich ganz besonders. Ja, darf ich das erklären? Ja. Wir haben einmal den Liquid Lipstick Cersei Lannister. Ihr wisst, das ist die. Äh, die ich darf die <lacht> Ausdrücke nicht sagen und ich will nicht zu so viel Spoiler. Aber alle, also es gibt glaube ich nicht viele, die sie äh, mögen. Ich sage nur Schande. Hm. Dann haben wir, ähm, äh, nicht rausschneiden, nee, nee. dann haben wir äh, Daenerys Targaryen. Passt der Ton dazu? Also ich, Schwarz? Ja, ja, ja, ja, also ich habe sie selten, also zum Schluss sieht man sie sehr viel in schwarz. Okay. Von daher, wenn man, ist ja, ist ja das Besondere, dass sie zum Schluss kam von daher würde ich sagen, das passt schon. was passt ähm, das Rote sehr zu äh, Cersei Dennis, das passt definitiv. Und als nächstes haben wir, ähm, das fand ich ein bisschen merkwürdig, Tatsache, Arya Stark. Ähm, das ist die kleine? Das ist die kleine Maus. Die, mhm. äh, äh, ja, ähm, mit guter. dem Stock. Ja, genau, das ist die kleine Maus. Ähm, warum die ein, eigenen, ähm, ein eigenes Produkt bekommen hat, habe ich jetzt nicht unbedingt verstanden. Hätte es auch ein schönes ähm, John Schnee geben können zum Beispiel. Ja, aber gut, ähm, hat sie sich wahrscheinlich verdient. Möchtest du die Farbe gleich benutzen? Wo kommt die rauf? Auf, Auf die, die Lippen. Ich würde sagen, ich würd, ich würd, schwarz nehmen. Ich nehme ein also nehm bisschen schwarz. Nee, ich nehme Schande. Das sind Liquid Lipsticks, ein sehr, sehr großes Packaging, was mich stört... Da dran ist das Füßchen. Das ist ein, also ein XXL Concealer Füßchen. Du hast keine Präzision damit. Sie riechen aber ganz gut, ganz leicht. Aber die verschmieren nicht. Kritik, er ist, das Füßchen ist viel zu groß für Liquid Lipstick. Boah, ich muss heute noch einkaufen gehen. Was denken denn die Leute, was das da für ein Typ ist? Das sind wie ja die Stadtkinder, sagen die dann, die aus Berlin. Also Deckkraft war von dem sehr gut. Ich will jetzt gleich noch mal so ein bisschen, es wird jetzt total viel... So ein bisschen reinmischen. Weil die Farbe der Lannisters ist ja rot-gold. Von daher, uh, uh, aber die ist ein bisschen cakey, die Farbe. Ne? Cakey. Sagt man das nicht bei euch? Ja, ein Lippenstift kann nicht cakey sein. Man sieht es aus, also ob ich gerade wieder mit Senf gegessen also. habe. <lacht> Wir haben noch was anderes. Ja, das. Eine ich mich Mascara. Auch. Ich gehe einmal schnell rüber. Bei mir werdet ihr nicht so viel sehen. Aber das ist jetzt eine recht basic Mascara. Also da stand jetzt nichts irgendwie Besonderes drauf. Das Packaging ist ganz süß. Das ist so ein bisschen an den Drachen angepasst. Aber die macht jetzt nicht so Tremel. Sie macht einfach die, die da sind. Also, ich finde die Verpackung sensationell mit dem. Die ist wirklich gut ich gemacht. Ihr habt das ja schon in den Inserts, heißt es Insert? Ja. Ihr habt das schon in den Inserts gesehen. Das ist sensationell. Also, ich finde die Verpackung wunderbar. Sie sieht aber nur auf. auf ähm, also sie sieht nur wertig aus. Ähm, ähm, wenn man sie dann anfässt, merkt man schon, dass es ja. Ja, es ist also die ein bisschen. Ist, die, ja. Genau, es ist halt. Eine reguläre Make-Up-Revolution-Mascara, was aber jetzt nicht schlecht ist. Ich habe noch nie Mascara benutzt. Wie funktioniert das? Ach durchbürsten, vorsichtig durchbürsten. Ich habe Danny noch nie mit Mascara gesehen, wobei Danny auch eigentlich keine Mascara bräuchte, weil er schon so sehr, sehr lange Wimpern hat. Das ist ja immer das Unfaire. Okay, das war die Game of Thrones-Kollektion. Wie hat sie dir gefallen? Ich Fazit: Ich fand sie super. Also ich habe wirklich viel Spaß gehabt, einfach weil... Ich in meinem Kopf die Serie durchgehe, wenn ich mich mit den Farben schminke. Ich fand die Produkte sehr gut, sie haben sehr gut gehaftet, sie haben kaum geschmiert, beziehungsweise gar nicht so auf meiner Haut. Ihr kennt das ja von mir, ich sehe mal aus wie ein überfahrener Waschbär, wenn ich mich schminke. Aber heute glaube ich, ist dass es geworden. ist, es wirklich, ist es wirklich gut geworden. Sie tragen sich, lassen sich gut auftragen. Ob der Preis gerechtfertigt ist, kann ich euch so nicht sagen, weil ich mich da nicht so auskenne. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir heute. Ja, finde ich auch. Meine Lippen sind noch nicht ganz trocken. Ich muss sagen, es war in Ordnung. Ganz ehrlich, für dieses Ganze hin und her kann weder Game of Thrones noch Revolution was. Ja, das ist einfach Brexit-bedingt. Ist völlig in Ordnung. Ich empfehle euch, wenn ihr Revolution Limited Editions kauft, kauft sie ein bisschen später woanders. Dann spart ihr euch diesen Schnickschnack. Aber die Sachen waren wirklich gut. Also gerade die, dieser schwarze Liquid Eyeshadow war phänomenal. Und für den Preis ist das in Ordnung. Ich glaube, das ist so ein Sammler-Ding, aber ich freue mich, dass du dass du mit dabei warst. Ja, es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Vergesst nicht, das Gewinnspiel Maxims und meinen Kanal abonnieren ist bei hier Maxim verlinkt. Und dann kommt die auf meinen Kanal. Und dort ist auch ein neues Video, wo ich Maxim geschminkt habe. <lacht> und dort müsst ihr die Emojis sehen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, diese tolle Palette zu gewinnen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr äh, auch zu meiner Familie dann mit dazu gehört. Ich freue mich. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mit dabei wart. Und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss.